Yu-Gi-Oh! ist unfair früher. I ja, dann können wir doch eigentlich spielen hier. Ähm, ja, dann Afterburner auf Baron. Negate. Uh, Kein Problem. Äh, Fusion. Negate? Uh, das <lacht> <lacht> <lacht> eine. Negate? Wir Mine, schon Ah, sag on. Engage? Jetzt hast du nichts mehr. Engage. <lacht> Hä? Du sollst nicht. Ich kann nicht spielen. Da ja. Sorry. Ja, warte, sorry. Das ist doch so ohne Spiel. Ich meine. Still a good game. Though. Ah, good game? Was? Heute. Ja, endlich wieder ein Spiel. Ja, gute Hand. Äh, ich habe äh, mir 4 ja. nice. Ich nochmal Effekt ja. und Chain-Effekt. Das ist cool, aber darauf gerne haben. Das ist War kein Problem. ich ja. Wenn wir 1, 2, 3. das Dann kann ich machen. Äh, gehen wir hier ein schönes äh, Und ich darf 3. 1, 2, 3. Oh, getroffen. Äh, ja, äh, dann würde ich gerne... Ja, halt, ja, perfekte. Äh, eins, zwei. Ja, okay. Du äh, musst auch fünf Millen, ne? Genau, du musst auch... Okay. Genau, dann Chain 1, ja, Chain 2, Chain 3, ja, Chain 4, ja, Chain 6. Chain 6. Ja, ja, ja, guck hier. Dann nehmen wir nochmal an. Okay. Ja. Ja, okay. okay. Ja. Okay, äh, ja. Äh. Alle? Ja, ähm, dann würde ich gerne. Ich äh, hab noch ein bisschen was. Äh, okay. Aber. Äh, Meinst du? Ja, äh, okay. Genau, und in der neuen Chain dann... Ähm, Noch ein! Ja, okay. okay. okay. Effekt, Target, <lacht> Und, Effekt. was? Du bist wohl meine Target ist eine Ja, aber, das kann ich verhindern. So, aber, ja, okay. Das ist natürlich blöd, aber, du hast vergessen. Ich habe nämlich noch eine Engage. Kann mir nämlich jetzt noch einen Anker holen, kann die annullieren, hätte nie Tja, das war's dann für dich wohl, was? Nicht ganz. Effekt 1, Effekt 2. Wir kommen jetzt nicht wieder. Das ist mein Zug. Ja, hey, was ist das? ist Es ist mein Zug. Ich hab nichts erreicht. Hab nee, nee.